Mein Name ist Frank Schulenburg, ich bin 2008 nach Kalifornien ausgewandert und ich mache Fotos für Wikipedia. Und ich befinde mich hier heute Morgen in der Lano Seco Unit des Sacramento National Wildlife Refuge. Das ist äh, ungefähr 10 Minuten äh, südlich von äh, Chico gelegen und ist eine der schönsten Plätze hier, um Vögel zu beobachten, besonders im Herbst. Und im winter ich habe hier letztes wochenende ähm, ein foto aufgenommen von einem kranich im flug und das ist auch schon in der deutschsprachigen wikipedia zu finden und ich wurde gefragt was gibt es da überhaupt an geheimnissen wenn man so ein bild aufnehmen will vögel im flug was gibt es dabei zu beachten was sind so äh, die tipps und tricks und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen eine Sache, die ich über die letzten Jahre gelernt habe, ist tatsächlich, dass man ähm, einiges an Ausrüstung benötigt, wenn man vernünftige Fotos von, äh, im Bereich Tierfotografie machen möchte. Ähm, aber man muss nicht unbedingt äh, ganz, ganz tief in die Tasche greifen. Das heißt also, ich fotografiere seit vielleicht äh, mehr als acht oder neun Jahren jetzt mit diesem äh, 400 mm Objektiv. Das gehört nicht unbedingt zu den schnellsten. Äh, kostet äh, hat damals gekostet, als ich es gekauft habe, ungefähr 1000 Dollar, vielleicht ein klein bisschen mehr. Und tut den Job eigentlich ganz gut. Das heißt also, wenn man sich das jetzt mal anschaut, bei professionellen Tierfotografen, die haben eine ganz andere Ausrüstung. Die liegen dann auch ungefähr bei etwas mehr als 10.000, 12.000 Dollar. Die haben dann eine 500 mm oder eine 600 mm Objektiv, was auch schneller ist als dieses hier. Dieses hier ist ein 5,6, ähm, aber wie gesagt, ich habe herausgefunden, braucht man alles nicht, nicht unbedingt zumindest. Man muss ein bisschen geduldiger sein, wenn man nur auf 400 mm ist anstatt äh, auf 600 mm weil man eben etwas näher an das Tier rankommen muss, aber das 400 mm Objektiv äh, tut auch einen ganz guten Job. Eine Sache, die ich an diesem 400 mm Objektiv sehr schätze, ist die Tatsache, dass es einigermaßen handlich ist. Das ist viel leichter als das vergleichbare 500 oder 600 mm Objektiv. Und man kann es einigermaßen mit sich herumtragen und insbesondere... Wenn die Situation eine andere ist als hier, das heißt hier habe ich jetzt gerade eben da hinten geparkt, aber manchmal muss man ja doch ein bisschen mehr laufen, dann ist das doch schon ganz gut, wenn man nicht so ein wahnsinniges Gepäck, so ein wahnsinniges Gewicht mit sich rumträgt. Mit diesem 400mm Objektiv ähm, ist das eigentlich ganz gut, das lässt sich noch einigermaßen handhaben. Ein Ausrüstungsgegenstand, der das Fotografieren von Vögeln im Flug ungeheuer vereinfacht, ist dieser sogenannte Gimbal Head. Das heißt also, das ist ein, eine Vorrichtung, die die Kamera und das Objektiv hier schwenkbar macht. Eine sogenannte kardanische Aufhängung. Und ich kann über beide Achsen hier drehen und äh, die Vögel verfolgen, während sie an mir hier vorbeiziehen. Auf der anderen Seite, und damit kommen wir dann zu Punkt 2, auf der anderen Seite ist die Übung bei der Tierfotografie ungeheuer wichtig. Das heißt also, ähm, insbesondere hier mit, einer 400mm, äh, mit einem 400mm Objektiv. Wenn ich da äh, ein vernünftiges Foto machen möchte, muss ich ja die Vögel überhaupt erstmal finden. Und bei 400mm ist alles schon ein bisschen äh, stark vergrößert. Und dann fällt es einem ohne die entsprechende Übung dann auch schwer, äh, den Vogel im Sucher zu finden. Und auf dem Vogel drauf zu bleiben, der bewegt sich ja, der, der fliegt ja in eine bestimmte Richtung. Und das ist eine Sache, die ich über die Jahre äh, ziemlich viel geübt habe. Da habe ich an den ersten Wochenenden tatsächlich auch verzweifelt und da war nichts wirklich, ähm, ähm, was ich gefunden habe da am Himmel. Das war immer schwierig, ich war immer irgendwo anders mit, meiner, mit meinem Objektiv. Und ähm, das hat also eine ganze Zeit gedauert. Da äh, beißt auch keine Maus den Faden ab. Das heißt also, wer Tierfotografie machen will, der braucht viel Geduld und dann viel Übung, um noch so hinzubekommen, dass dann hinterher gute Aufnahmen dabei rauskommen. Und damit kommen wir dann auch schon zum dritten Punkt. Und der hat eigentlich nicht so viel mit der Fotografie an sich zu tun, als vielmehr damit, dass äh, ich herausgefunden habe, dass es ungeheuer wichtig ist, dass man ein bisschen was über die spezielle Art äh, oder die Arten in diesem Fall hier, hier sind also Kraniche und Gänse und äh, Enten und ähm, hier, hier ist es ungeheuer divers und äh, was dabei wichtig ist, äh, wenn man Vögel einigermaßen vernünftig fotografieren möchte, dass man ein bisschen was über die Art lernt und äh, genau beobachtet und äh, einfach weiß ähm, und dazu, dazu braucht man äh, manchmal ein bisschen Zeit, das rauszufinden. Das heißt also, auch hier gilt es, äh, Geduld zu wahren, dass man weiß, wann fliegen die auf, ähm, wie bewegen die sich, äh, sind die gerade gestresst. Wie weit kann ich, was ist die Fluchtdistanz, wie weit kann ich da ran? Und das sind Dinge, die man über die Zeit aufbaut, dieses Wissen, und das hilft ungemein. Wenn ich weiß, der Vogel ist gleich dabei aufzufliegen und sich in die Lüfte zu erheben, dann kann ich dementsprechend bereit sein und dann weiß ich, was jetzt gleich folgt. Das heißt antizipieren eines bestimmten Verhaltens bei den Tieren, die man aufnimmt. ist ungeheuer wichtig und kann manchmal wirklich den Ausschlag geben zwischen einem guten Tierfoto und einem nicht so guten Tierfoto. So, um das jetzt nochmal zusammenzufassen. Erstens, Ausrüstung ist wichtig aber nicht alles. Man kann schon mit relativ günstiger Ausrüstung gute Tierfotografien machen. Bestimmte Ausrüstungsgegenstände erleichtern die Arbeit aber enorm. Zweitens, die Übung, die man mit der Zeit gewinnt, die kann den Ausschlag geben. Das heißt also insbesondere bei mir war das die Tatsache, dass ich am Anfang ungeheure Schwierigkeiten hatte, die Tiere, also wenn es ein fliegender Vogel war, im Sucher zu finden überhaupt erstmal. Und jedes Wochenende, was ich dran gegeben habe und immer mehr geübt und die Motorik verbessert habe, hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben bei den Fotos, die mir dann nach einer gewissen Zeit gelungen sind. Das heißt also, die Übung hat wirklich äh, dann äh, tatsächlich den Ausschlag gegeben. Und dann der dritte Punkt hat damit zu tun, dass man ähm, bessere Bilder machen kann, wenn man sich ein bisschen über die Art, die man da äh, vor dem Objektiv hat, informiert. Auch wenn man die vorher beobachtet, äh, wenn man schaut, wie ähm, weit ist die Fluchtdistanz, wie bewegt sich das Tier? Was sind Anzeichen von Stress möglicherweise? Ich versuche das immer zu vermeiden. Und ähm, bestimmte Körperhaltungen äh, können darauf hindeuten, fliegt, das, äh, fliegt der Vogel jetzt gleich hoch oder nicht. Und das sind Dinge, dieses Antizipieren bestimmter äh, Verhaltensweisen. Äh, das sind Dinge, die bei mir in der Tierfotografie äh, den Ausschlag geben. Ob ich ein gutes Foto bekomme oder ein nicht so gutes Foto. Und damit, damit verabschiede ich mich auch schon hier äh, aus der Lano Seco Unit, äh, Sacramento National Wildlife Refuge, äh, südlich von Chico. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war diesmal ein kurzes Video und ähm, ja, aber eine der Dinge, die mir am meisten Spaß machen, draußen in der Natur zu sein und ähm, ja, äh, hier. Einfach mal die Vögel zu beobachten oder die Natur auf sich einwirken zu lassen. Eine der, eine der tollsten Sachen, wenn man Fotos für Wikipedia machen kann. Für mich zumindest. Und damit verabschiede ich mich, ganz herzliche Grüße nach Europa, hier aus Kalifornien und ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Tschüss.